In diesem Video geht es um das Programm Pages. Das ist eine Software, die von Apple entwickelt wird und inzwischen mit jedem Mac-Computer umsonst verteilt wird. Pages ist eine Alternative, ein Konkurrent zu Word und bietet eigentlich die meisten Funktionen an, die Word auch aufweist. Bloß man kennt es halt nicht so gut. Um, und deshalb bleibt man eher beim Word, aber Pages ist in gewisser Weise besser und einfacher zu handhaben, insbesondere wenn es darum geht, Bilder einzufügen, diese anzuordnen und nachher anschließend auszudrucken. Für sowas, für eine einfache Bildsuche, Einfügen in ein Dokument und anschließendes ausdrucken, empfehle ich dir eigentlich immer Pages zu wählen. Ich habe hier Pages bereits aufgestartet, Pages wie Seiten. Es kann sein, dass es auf deinem Computer nicht erscheint, weil der das entsprechende Update noch nicht gezogen hat. Auf den großen Computern, auf den iMacs ist es aber sicher vorhanden und ich empfehle dir für solche Sachen auch immer an den großen Computer, einen Stehtcomputer zu gehen. Warum? Erstens, der Bildschirm ist größer, zweitens, du hast eine Maus, drittens, sie sind schneller und viertens, das Netz ist schneller, weil sie am Korb angeschlossen sind. Also, so viel vorneweg. Pages ein paar Fragen beantworten und dann hier auf Leer, Hochformat oder vielleicht schon Querformat, je nachdem wie du drucken willst, auswählen. Nun, auf den ersten Blick ein bisschen ungewohnt und das ist aber eigentlich kein Problem, weil wie gesagt, meistens willst du hier nur Bilder einfügen und anschließend ausdrucken. Wir machen noch einen kleinen Exkurs dazu. Oft, wählen Schüler das falsche Bild Sie gehen in Google, suchen zum Beispiel Bilder zum Sport Football, klicken nachher auf Bilder und was kommt? Entsprechend Bilder zu Football, nur dies hier sind kleine Vorschauen. Von den Bildern. Du siehst, wenn du mit der Maus drüber hoverst, dass hier unten 640 mal 400 steht. Das ist die Auflösung des Bildes in der Originalgröße. Das sind 600 mal, 40 mal 400 Punkte, 400 mal 640. Das ist hier aber nicht der Fall. Das siehst du schon daran, dass das Ganze viel kleiner ist. Dein Bildschirm hier auf dem iMac, auf dem MacBook, Entschuldigung, ist ca. 1280 mal 800 Punkte. 800 mal 1280 Punkte. Wenn dieses Bild 400 hoch ist, müsste es also mindestens bis zur Hälfte des Bildschirms kommen hier. Ich versuche es mal, ich klicke drauf und tatsächlich, wenn ich das Original sehe, dann sehe ich, es ist viel größer. Wenn ich nun die kleine Version auf dem Desktop ziehe, kriege ich einerseits nicht das, was ich haben möchte. Es ist nämlich nicht ein Bild, sondern es ist irgendwie ein Link. Und andererseits wäre es selbst, wenn es das Bild wäre, viel zu klein. Ich versuche es mal mit dem Original. Klappt gar nicht so. Moment. Geht nicht. Okay. Also Bild ansehen und so runterziehen. Jetzt erscheint es irgendwo hier hinten. Voila, hier ist es. Hat doch geklappt vorhin. Du siehst, das Bild ist recht groß. Circa die Hälfte des Bildschirms nach oben und auch in der Breite. Also, ich habe mein Bild. Ich gehe wieder zurück zu Pages. Übrigens, Command Tab erlaubt mir schnelles Hin- und Herschalten zwischen den Programmen. Ich bin zurück in Pages und hier kann ich das Bild einfach einfügen. Was ich noch empfiehlt, ist, den Zoom ein bisschen kleiner zu stellen, damit du die Seitenränder siehst. Jetzt siehst du, kannst du das Bild problemlos hin- und her schieben und auch ein zweites Bild einfügen. klappt nicht. So, jetzt mache ich den Browser zu und füge dieses Bild hier ein. Was dir vielleicht auffällt ist, dass dir Pages solche Hilfslinien anbietet. Hier heißt es, Links und rechts ist das Bild im Rahmen und es ist auch auf die Mitte des anderen Bildes ausgerichtet. Insbesondere wenn du Text verwendest und das Bild in Bezug auf den Text ordentlich ausrichten willst, helfen dir diese Linien ungemein. Eine weitere sehr nützliche Funktion von Pages ist, ich kann ein Bild doppelklicken und es dann zuschneiden. Du siehst, das Bild ist eigentlich schon noch hier. Ich mache eine Art einen Zoom und fokussiere auf das, den Teil im Bild, den ich wirklich haben will. Fertig. Ich kann wieder draufdrücken, doppelklicken und ich kann das Bild wieder zurück in, meinen Originalzus in, in den Originalzustand versetzen. mache ich jetzt aber nicht. Fertig. Das hier ausrichten in die Mitte und ein bisschen größer machen. Du siehst, es ist eine Seite, ich habe hier Abstand dazwischen, das heißt, wenn ich die Bilder ausschneiden will, mache ich sie auch nicht kaputt mit der Schere, sondern ich habe hier ein bisschen Platz. Wenn ich jetzt drucke, kommt das schön auf eine Seite. Für diese Funktion empfiehlt sich Pages, es ist schnell, schneller als Word. Das neue Word hat aufgeholt, ist besser geworden, aber die alte Version ist umständlich und es passiert ja oft, dass die Bilder dann nicht am richtigen Ort erscheinen.